Lust auf was Neues? Aber dir fehlt die Inspiration? Entdecke bewegende Angebote ganz nach deinem Geschmack. Diskutiere über die wichtigen Themen unserer Zeit und traue dich auch mal, die Perspektive zu wechseln. Wachse über dich hinaus und lerne andere Sprachen und Kulturen kennen. Probier dich aus und finde deinen eigenen Stil. Bleibe neugierig und setze verborgenes Potenzial frei. All das erwartet dich in über 4000 Kursangeboten der Volkshochschule. An zahlreichen Standorten in ganz Leipzig. Ob drinnen, draußen, zu Wasser oder ganz bequem von zu Hause. Egal, ob du dein Hobby vertiefen oder deine Jobchancen verbessern möchtest. Such dir deinen Kurs und leg los auf vhs-leipzig.de